大家好,我是Toby 那先我们去超市买猪肉吧给你们看一看 Let's 2毛 還有巧克力你們喜歡吃巧克力嗎這是 Schweine Minuten 好，我们应该试一试，这个能行。我好饿。Yeah. Yeah, okay. Yeah, super. Dann bis gleich. 我爸爸刚说他今天要做酸菜，哈，太好了。那我们去他那儿一起做酸菜。Let's go. Zeigungen, Drücke aus Nehmen Kanikan, Junge, So, jetzt müssen wir erstmal die oberen Blätter wegmachen. Mmh, schmeckt wie Kohlrabi. Das ist mein altes Modell und das ist hier mein neues. Die sehen aus wie aus dem letzten Jahrhundert. Ja, das ist auch aus dem letzten, aus dem letzten Jahrhundert. So, okay. macht das ohne. Echt, ist nicht gefährlich? Komm. gar nicht. Das Ist doch voll viel Arbeit, oder? Mhm. Aber schon mhm. Jetzt brauchen wir die Waage. Warum wiegst du das alles? Warum schmeißt du nicht einfach rein nachher? Ich schmeiße jetzt hier rein, ein Kilo und dann nehme ich einen Teelöffel Salz. Ah, okay. Ich nehme dann Himalaya-Salz. Das ist genau abgewogen. Ja, natürlich. Weil, wenn ich das nicht so mache, ich habe das schon mal anders gemacht. Und dann war das sehr, sehr. Ne? Jetzt mal genau auf 1 Kilo. Pro oh, Kilo 10 Gramm. Jetzt kommt das Wichtigste: wir brauchen den Krautkopf. Warum machst du eigentlich die ganze Arbeit? Warum kaufst du nicht das Saukraut einfach im Laden? Das ist doch viel günstiger. Weil es viel gesünder ist. Es ist nur Kraut und nur Salz und zwar ohne Aluminium. Sonst kommt immer Aluminium dazu, damit es besser rinzelt. Und das will ich nicht. Ich will, dass wir uns gesünder ernähren. Wie im Garten. Deswegen mhm. bauen wir alles an. <lacht> 22 Jungs, die geschaut zu Jen. Nehmen wir den Julien, geil, Da sieht man schon, wie es runter tropft. Das ist schon die Flüssigkeit. Hier so. okay, kommen die Steine drüber. So, das kann man auch wegmachen. So, eigentlich sind wir jetzt fertig. Der hat Deckel drauf. So, jetzt ist er dicht. Jetzt kann das Sauerkraut fermentieren. Und irgendwann können wir ein richtig tolles Essen machen. Gesund und voller Vitamine. <Spine> <época> <drink>...?. 请问托比，德国生小孩养小孩基本国家承担，生小孩还有奖励，这个是真的吗？在德国生小孩是有补助的，每个小孩每个月可以得到差不多两百欧，如果你有三个孩子，你就有差不多六百欧，这个会一直到十八岁。如果你有上大学，国家会给补助到二十五岁。当然，如果你有孩子。200 600 18 25 你叫着睡也会少一点